Du kannst versuchen, extrem leise zu spielen, aber mach einfach, es hat bis jetzt passt. Mach das. einfach, einfach mal, nicht mach nicht so viel Hirnwichserei. Genau. Ich bin Perfektionist. Ich weiß, ich auch, ich kenn das. Okay. Also mach's richtig. Mach noch von Anfang. Also mach's richtig. Okay, noch mal von Anfang. Okay. <lacht> Gerne. Zeilen mit dir teilen Meine Absicht, den Zweck und das Ziel Einen Moment mit dir verweilen das Minuten bedeuten mir viel reich wie das Leben selbst Und jeden Tag aufs Neue Erinnerungen sind das, was zählt Und nicht das, was ich bereue Knapp vorbei und Katastrophen und auch der Hauptgewinn zusammengefasst in diesen Strophen, jedes Ende ein Beginn. Schickst mich an und fragst dich warum, ich werde es dir erklären. Ich frage dich mal andersrum, willst du dich denn beschweren? Sei dir bewusst, was du da hast, dich gut zu fühlen. Wir rennen uns oft in Stress und hast völlig abseits und zwischen den Stühlen. nach vorbei! Niemand kann sich sicher sein, nicht heute und nicht morgen. Und viele bleiben für immer allein, verglichen sich in Sorgen. Halt es ganz doll fest, das Glück Lass es dir nicht nehmen Oh! Sehr geil. Aber es geht sich zweimal, oder? Jetzt hast du die Steigerung, also den zweiten Durchgang vergessen. So.